In diesem Video-Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie Bewertungsaushänge in Institutsschaukästen abschaffen können. Möchten Sie nur die Endnoten einer LVA den Studierenden bekannt geben, so nutzen Sie direkt die TIS-Funktion Studierende über Beurteilung benachrichtigen. Um einzelne Prüfungsergebnisse oder Teilergebnisse von Studierenden personenbezogen bekannt zu geben, nutzen Sie am besten TuWell. Mit dem in diesem Video gezeigten Weg können Sie sicherstellen, dass Studierende nur ihre eigenen Prüfungsergebnisse einsehen können. Bevor wir aber beginnen können, müssen folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Erstens, Sie müssen in TIS über eine Berechtigung für die LVA verfügen, also beispielsweise eine Vortragende oder ein Vortragender der LVA sein. Zweitens. In TIS muss bereits ein Prüfungstermin angelegt sein, sowie Studierende sollten sich zu diesem Prüfungstermin bereits angemeldet haben. Sind nun diese Voraussetzungen erfüllt, dann können wir jetzt starten. Wir benötigen vier Schritte. Schritt 1, TUVEL-Kurs über TIS anlegen. Schritt 2, Prüfungsanmeldungen aus TIS laden. Schritt 3, Aufgabe für das Eintragen von Punkten oder Noten anlegen und Schritt 4, Bewertungen manuell oder per Excel-Sheet eintragen. Im ersten Schritt legen wir nun über TIS einen Tuvel-Kurs für die LVA an. Geben Sie nun in TIS unter dem E-Learning-Reiter zunächst das Kursstartdatum bekannt und aktivieren Sie das Häkchen bei Link zum Tuvel-Kurs in TIS anzeigen. Klicken Sie nun auf Speichern. Danach klicken Sie auf Tuvel Kurs anlegen. Sie werden nun zu Tuvel weitergeleitet und der Kurs wird angelegt. Sollte der Single Sign-On nicht auf Anhieb klappen, müssen Sie gegebenenfalls auf TU Account Login klicken, um weitergeleitet zu werden. In Tuvel setzen wir nun den Parameter Kurssichtbarkeit auf Anzeigen und klicken unten auf Speichern und Anzeigen. Der Kurs ist nun angelegt und wir können mit dem nächsten Schritt starten. Im zweiten Schritt übernehmen wir nun die Prüfungsanmeldungen aus TIS. In Tuvel öffnen Sie zunächst die Teilnehmerinnen. Unter dem Zahnrad-Symbol rechts oben wählen Sie nun TIS-Daten holen aus. Hier können wir nun unter Aktualisierungstyp den Eintrag Nur Prüfungstermine auswählen. Daraufhin erscheinen die Prüfungstermine aus TIS. Wir wählen nun die entsprechende Prüfung mit der Checkbox aus. Optional können Sie nun auch die anderen Vortragenden der LVA mit in den Kurs eintragen, damit auch Sie Zugang bekommen. Setzen Sie daher den Parameter Importiere Lehrende aus dies als auf LVA-Leiterin. Klicken Sie nun auf Update starten. Die Studierenden der Prüfung sind nun erfolgreich in den TuVel-Kurs übernommen worden und wir können mit dem nächsten Schritt weitergehen. Im dritten Schritt legen wir nun eine Aufgabe an, in welcher die Punkte oder die Noten eingetragen werden können. Auf der Kursstartseite klicken wir zunächst auf Bearbeiten einschalten und danach auf Material oder Aktivität hinzufügen. Im sich öffnenden Fenster wählen wir nun Aufgabe aus und klicken unten auf Hinzufügen. Tragen Sie nun einen treffenden Namen für die Prüfung ein, zum Beispiel Ergebnisse der Vorlesungsprüfung. Unter dem Abschnitt Verfügbarkeit deaktivieren wir nun alle Checkboxen, da wir diese nicht benötigen. Unter dem Abschnitt Abgabetypen deaktivieren wir ebenfalls die Dateiabgabe, da Studierende in dieser Aufgabe nichts hochzuladen haben. Unter Feedbacktypen aktivieren wir nun die Option Bewertungsaushang. Unter Bewertung geben wir nun die Bewertung bekannt. Wenn Sie Punkte eintragen möchten, dann setzen Sie den Typ auf Punkt. So wie bei Maximalpunkte tragen Sie die mögliche Höchstbewertung ein. Wenn Sie Noten bekannt geben möchten, dann setzen Sie den Typ auf Skala. So wie beim Dropdown Skala wählen Sie Noten aus. Es macht nun Sinn unter den Voraussetzungen eine Einschränkung zu setzen. Klicken Sie hier auf Voraussetzung hinzufügen und anschließend auf Gruppe. Mit dem Dropdown-Element wählen Sie nun die zuvor importierte Prüfungsgruppe aus. Sie stellen hiermit sicher, dass nur die Studierenden der Gruppe auf die Aufgabe zugreifen können. Zum Schluss klicken wir nun auf Speichern und Anzeigen. Die Aufgabe ist nun angelegt wir können mit dem nächsten Schritt fortfahren. Im vierten und letzten Schritt tragen wir nun die Bewertungen ein. In der Aufgabe klicken Sie auf alle Abgaben anzeigen. Hier können Sie nun alle Studierende sehen. Wir zeigen nun zwei Wege wie sie Punkte eintragen können. Der erste Weg ist besonders geeignet für das direkte Eintragen von erfahrungsgemäß um die 50 Studierenden. Aktivieren Sie hierfür zunächst unten die Schnellbewertung. Es werden nun Eingabefelder für das schnelle Eintragen geladen. Tragen Sie hier die Punkte und gegebenenfalls die Kommentare ein und klicken Sie auf Bewertungsänderungen sichern. Wir verzichten nun auf diese Schritte und zeigen Ihnen den zweiten Weg. Der zweite Weg ermöglicht nun die Eingabe über ein Excel-Sheet. Diese ist empfehlenswert für Lehrveranstaltungen mit vielen Studierenden. Klicken Sie hierfür unter Bewertungsvorgang auf Bewertungsaushang herunterladen. Speichern Sie nun diese CSV-Datei ab. Wir zeigen nun, wie Sie diese CSV-Datei in Excel laden und die Bewertungen eintragen können. Zunächst öffnen Sie Excel und erstellen eine leere Arbeitsmappe. Öffnen Sie nun den Register Daten und klicken Sie auf Externe Daten abrufen. Dort klicken Sie auf Aus Text. Wählen Sie nun die zuvor erstellte CSV-Datei aus und klicken Sie auf Importieren. Klicken Sie auf Getrennt und dann auf Weiter. Bei Trennzeichen aktivieren Sie die Checkbox bei Komma und klicken Sie auf Fertigstellen. Das Dialogfenster bestätigen Sie einfach mit OK. Die Tabelle ist nun geladen und Sie können beginnen, die Bewertungen einzutragen. Wenn Sie Punkte verwenden, dann tragen Sie in die Spalte Bewertung die entsprechenden Punkte ein. Wenn Sie Noten verwenden, dann tragen Sie in die Spalte Bewertung die Noten als Werte N5, G4, B3 und so weiter ein. Optional können Sie mit Hilfe der Spalte Feedback als Kommentar auch allfällige Hinweise bekannt geben, zum Beispiel Zulassung zur mündlichen Prüfung. Abschließend speichern wir die Excel-Mappe als CSV Trennzeichen getrennt ab. Die Meldung bestätigen wir mit Ja. Wir kehren nun zu zur welt zurück, wo wir diese CSV-Datei importieren können. In der Aufgabe klicken wir unter Bewertungsvorgang auf Bewertungsaushang hochladen. Wir ziehen nun die CSV-Datei in den Abgabebereich. Als Nächstes setzen wir die Codierung auf Windows 1258. Als Trennzeichen wählen wir Semikolon aus und klicken auf Bewertungsaushang hochladen. Wir sehen hier eine Vorschau der Daten und bestätigen sie und klicken anschließend auf Weiter. Wir sehen nun dass die Bewertungen und auch das Feedback importiert wurden. Bewertete Studierende erhalten nun individuell ein E-Mail zugeschickt, dass in Tuwell für sie Ergebnisse hochgeladen wurden. Wir sehen uns nun das Ergebnis aus der Studierendenperspektive an. Die Studentin Alice Muster sieht nun in der angelegten Aufgabe nur ihre eigenen Punkte sowie den Kommentar der Lehrperson. Wir sind nun fertig, der Bewertungsaushang ist abgeschlossen. Ein Tipp noch zum Schluss, vergessen Sie nicht gemäß des Datenschutzes die Excel-CSV-Datei zu löschen oder mit einem Passwort zu sichern.